Hallo, mein Name ist Christian Walter von Tradewaller und heute würden wir gerne ein paar Dinge zum CFD-Handel sagen, weil es ein paar Anfragen gibt und äh, es ist ja nicht ganz so trivial ist, wenn man in der TWS hier CFDs handeln will. in der, ähm, ja, Im kleinen portal oder besser gesagt ähm, auf der Webseite wird es glaube ich noch etwas schwieriger dann auch dementsprechend. Die CFDs zu finden. Hier würde ich einfach einmal wie folgt vorgehen, dass wir uns ähm, ja, eine beliebige neue Watchlist aufrufen. Wir können die auch dementsprechend kurz mit dem Namen CFD beschreiben. Und stellen Sie sich vor, Sie wollen ein CFD für Apple oder für irgendeine Aktie. Sie geben einfach diesen Titel ein. Das ist wirklich bei der Plattform, muss man sagen, einfacher. In dem Webportal hatte ich es, glaube ich, auf den Anhieb auch gar nicht gefunden. Manche Sachen kann man auch einfach über das kleine Portal auch nicht eins zu eins handeln. Das ist bei den options -Spreads ähnlich, wie wir es hier bei CFDs haben. Dann gehen Sie hier in den Bereich CFD rein, kommen hier auf Die Anfrage, ob Sie auch das Underlying mit hinzunehmen wollen, Sie sehen im Endeffekt, muss man das Ganze nicht, weil beide sich natürlich hier exakt identisch bewegen. Von daher ist es jetzt nicht notwendig. Das heißt, wenn Sie den Datenfeed von Nasdaq oder von Apple haben, bekommen Sie natürlich auch dann die CFDs dementsprechend mit angezeigt. Und ansonsten ist es natürlich hier wichtig zu wissen, dann den richtigen Wert anzuklicken, also hier nicht auf die Aktie zu gehen, sondern auf das CFD. Vom Chart wird sich hier nicht viel ändern. Es ist natürlich aber wichtig dann für Ihre Oder-Eingabe, um hier die Oder einzustellen. Und da ist auch der maßgebliche Unterschied, dass wir natürlich jetzt hier eine viel geringere Margin brauchen. Wir kaufen mal 100 Aktien von Apple oder was gesagt, dann in dem Moment 100 CFDs. Wir haben hier eine Größenordnung von 13.000 US-Dollar eine Gebühr jetzt von 1 Dollar, die wir für die Uhr zahlen. Und jetzt das eigentlich Wichtige, wie ändert sich jetzt unser, ähm, unsere Margin? Das heißt, wir haben eine aktuelle Margin von ähm, 1.900 und jetzt sehen wir hier die Veränderung 2.100 ist die Margin. Also um jetzt wirklich ähm, dies zu treten, müssten Sie ja als Cash 13.000 US-Dollar bereitstellen. In dem Moment sehen wir hier, das ist aber jetzt ein Euro, da die Basiswährung hier Euro sind, sind es nur 2.000 Euro. Also man kann jetzt grob sagen ungefähr ein Fünftel von dem, was Sie jetzt eigentlich investieren müssten als Cash. Das ist natürlich der Riesenvorteil. Was ist der Nachteil? Der Nachteil es ist, es natürlich eine Kostenstruktur auch im CFDs beinhaltet. Das heißt, auch wenn Sie jetzt hier genügend Kapital haben, selbst wenn Sie die 13.000 für die Aktie haben, Sie brauchen natürlich hier nur das Geld, von 2000 für die Option. In dem Moment, wenn man die Position eröffnet, zahlt man dafür auch Gebühren und äh, das ist halt gerade, wenn man bei and Hold Strategien fährt, der große Nachteil. Wir können es aber mal durchführen, schauen wir mal, wo wir liegen. Das sollte vom Preis her in der Form passen. Jetzt haben wir hier unsere Position eröffnet genau zu ähm, schauen wir mal rein, 1.3002 sehen hier den CFD in ähm, Portfolio und gehen dann im nächsten Schritt einfach wieder den gleichen Weg, dass wir sagen, wir verkaufen das, reicht uns ja hier rein theoretisch in dem Moment mit einem kleinen Gewinn. Hier sehen Sie jetzt auch, unser Margin hat sich natürlich jetzt verändert, wie gesagt, 4.000 sind jetzt gebunden, in dem Moment, wenn wir es schließen, geht das Ganze natürlich dann wieder auf den Uhrzustand zurück. Schauen wir mal, dass wir gleich einen kleinen Gewinn hier mitnehmen können. Mal sehen, wie sich Apple demnach entwickelt. Also zum CFD-Handel, wichtig zu wissen, wie viel Margin brauchen Sie, welche Kostenstruktur liegt dahinter, die Informationen Finden Sie bei jedem CFD-Anbieter in der Regel auf der Webseite, muss man etwas genauer schauen. Also auch bei Interactive Broker sind die Informationen natürlich dort mit vorhanden. Und äh, ansonsten bei weiteren Werten immer gleiche Vorgehensweise. Sie geben das Symbol ein, dann haben Sie die komplette Auswahl. Sie können natürlich den Wert auch an anderen Börsen rein theoretisch handeln, gehen auf cfd und dann fragt er, ob das Underlying mit angezeigt werden soll. Ja oder Nein. In dem Fall bin ich jetzt hier einmal auf Nein gegangen. Und so können Sie dann sich Ihre eigene Watchlist hier kreieren. Äh, wenn Sie diese Watchlist abspeichern, sollten Sie diese dann auch ähm, dementsprechend in, ähm, im Client Portal oder auf ihrer mobilen Anwendung finden, dass sie auch dort die CFDs, die sie handeln wollen, ähm, ohne Probleme aufrufen können. Also ganz wichtig, vielleicht das erstmal wirklich in der Plattform anzulegen, um dann auch mit den Listen ähm, auf dem Handy oder auf, der, ähm, auf dem Client Portal dementsprechend arbeiten zu können. Ähm, das ist es eigentlich ähm, im Großen und Ganzen ähm, zu den CFDs. Ähm, wichtig, wie gesagt, genau die Kostenstruktur zu beachten, Vorteile denke ich mal, sind ja jedem soweit geläufig, wenn man sich mit den CFDs auseinandersetzt, aber ähm, viel mehr gibt es in dem Moment zu den CFDs jetzt ähm, für den Einstieg, für den Beginn nicht zu sagen. Sie können dort genauso, wie sie es überall gewohnt sind, natürlich ihre Stop- und Targets setzen, ähm, also im Prinzip alles identisch wie zur Aktie. Wir können es nochmal ganz kurz ähm, durchspielen für Facebook, das war auch mal so einen CFD-Trade, vielleicht mit einem nachgelagerten ähm, Stop und Target durchführen. Das heißt, im ersten Schritt hier auf Kauf einstellen. Das ist, wenn man einsteigt, das sei denn, Sie wollen natürlich leer verkaufen. Und dann haben Sie hier über die advanced Orders die Möglichkeit sofort einen Stop-Loss und Profit-Taker mit anzubinden. Ähm, das werden wir jetzt in der Form einmal für Facebook durchführen. Ähm, Safe, so jetzt haben wir hier unten schon die aktuelle Order. Jetzt schauen wir mal, wo Facebook aktuell steht. Bei 38. Und hier auch nochmal, das ist jetzt im Endeffekt meine aktuelle Margin. Bei Facebook sind es dann 5000. Facebook kostet natürlich auch mehr als das Doppelte, was wir bei Apple hatten. Aber nochmal zum Vergleich. Der eigentliche Wert der Position sind 31.000. In dem Moment brauche ich 5.000. Wir sind hier, wie gesagt, die Werte sind leider alle in Euro. Das sind die Dollarbeträge. Also ungefähr, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, sind wir hier auch so bei einem Fünftel etwas darüber? Also 20 Prozent kann man rechnen, der Aktienwert ist, müssen Sie an Margin hinterlegen, um dann dementsprechend die CFDs zu handeln. Aber ähm, auch wenn ich mich da wiederhole, wichtig für Beinholen, meines Erachtens nicht wirklich geeignet, da sie halt diese Zinsen zahlen, egal wie viel Kapital Sie haben. Und äh, wenn Sie jetzt ein CFD für zwei Jahre halten, was sich gar nicht bewegt, machen sie automatisch Verluste ähm, durch die ähm, Kosten, die bei den CFD dann halt zusätzlich noch mit anführen. Jetzt gehen wir mal rein mal sehen, ob wir den Preis noch bekommen. Wir sind bei 54, den bekommen wir leider nicht mehr, aber wir können den noch einmal nachschlägen oder nachjustieren. Ähm, Bid and Ask, also Sie sehen ja auch immer die Bid and Ask Kurse, das ist eins zu eins identisch. Und jetzt sind wir auch bei Facebook drin, sehen, haben wir schon den kleinen Gewinn, 7 Dollar, können wir eigentlich auch gleich wieder mitnehmen, ging ja nur hier mal um die Präsentationszwecke. Jetzt schauen wir mal, Facebook, Verkauf. Jetzt schauen wir, wo das war. Das springt natürlich etwas schnell, aber wir setzen mal die limit oder hier mit rein, um natürlich die Position dann wieder auch zu schließen. Mir ging es jetzt hier nur darum, das Ganze mal dementsprechend ähm, ja, zu dokumentieren, Ihnen zu zeigen. Gebühren, wie gesagt, äh, sind identisch zu den Aktien, äh, was die Ordergebühren anbelangt. Und schon sind wir bei Facebook draußen. Jetzt schauen wir kurz ins Portfolio. Haben ähm, in der Form, hier sieht man es. 10 Euro mit diesem Trade verdient, darunter ist der Apple-CFD-Trade, ähm, der jetzt mit 2 Dollar am Plus ist. Also das waren die zwei CFD-Beispiele und wichtig, wie gesagt, die Liste speichern. So können Sie das dann auch dementsprechend in Ihren anderen Applikationen mit nutzen. Das war alles für den Moment. Wenn Sie auch keines der weiteren Videos verpassen wollen, subscriben Sie zu unserem Kanal. Ich würde mich freuen, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.